Womit ich wirklich flirren kann. Ich callate. Call, wenn alle. da ein Ghillie drin ist, der gehört mir. Shotgun. Ja, wenn wir drei 3er Ghillie unterwegs sind, dann oh mein dann... Ja, okay, ich bräuchte einfach nur die Armor, bitte. Nein, Jungs! Du fetter Wichser. Ja, Digger, was steigt äh. hier auf? auf? Ja, ja, wow, hier wow, wow. Ja, Mann, cool, cool. das kann doch ich nicht Ich stecke dich an. Ja, Geh weg!